Eine Million Granaten, in Europa gefertigte Granaten zu liefern. Wenn nur jede zweite Granate trifft, heißt das 500.000 tote Menschen. Ich sehe es als wichtig an, dass man äh, trotz der schwierigen Zeiten trotzdem auf die Straße geht für Frieden und gegen Aufrüstung. Und sich auch gegen die äh, Militärlogik, die sehr stark im Moment auch in den Medien vertreten ist, stellt. Wenn jemand für Frieden steht, sollte seine äh, politische Einstellung absolut egal sein. Ich denke, dass die Waffenlieferungen falsch sind, dass die Politik zu wenig Diplomatie entwickelt, um auf eine Verhandlungslösung in dem Ukraine-Krieg hinzuarbeiten. Nein, die Medien sind schlecht gestrickt im Moment. Das Hauptanliegen der Ostermärsche dreht in diesem Jahr um den Ukraine-Krieg. Frieden muss verhandelt werden, so lautet der Aufruf. Ein klares Korrektursignal an die deutsche Politik der Waffenlieferungen.